Auf der CMT 2020 habe ich den Rocket Camper gesehen. Das ist ein Kastenwagen, neu gedacht, mit individuellen Lösungen und der gefällt mir richtig gut. Ich war drin. Das Fahrzeug, wie es jetzt hier steht, kannst du ab, sagen wir mal, 60 bis 70.000 Euro, kannst du das haben. Ähm, hier sind sehr viele individuelle Lösungen verbaut und äh, wenn du ein Fahrzeug suchst, vielleicht auch mit wirklich fünf Sitzplätzen und Platz für die Familie und nach neuen Wegen suchst, dann schau dir mal den Rocket Camper an. Äh, der wird gebaut in Deutschland und ist ganz neu designed. So, ich bin jetzt hier bei Rocket Camper mit der Steffi. Steffi, stell dich mal kurz vor, was machst du denn hier? Ja, ich ähm, bin sozusagen die Mama von dem Baby hier. <lacht> ähm, ich habe das mit Sven zusammen entwickelt. Sven ist der Chef von Rocket Camper und ähm, ja wir sind ganz froh, dass wir euch hier auf der CMT dieses Jahr dieses einzigartige Schmuckstück vorstellen dürfen. Ja und das ist ganz toll. Wir sind alle ganz neugierig. Und du bist Architektin und du hast genau. schon Vans ausgebaut, gell? genau. Ich bin eigentlich Architektin und äh, leidenschaftliche Selbstausbauerin und genau dieses Mal zum ersten Mal professionell hier <lacht> unterwegs. So, jetzt machen wir hier einen Cut geht's und ist los. Okay. Ja fangen wir an. Ähm, was wir gemacht haben, äh, unser Ziel war. Quasi fünf Sitze reinzubekommen, also fünf vollwertige Fahrsitze, ja. ähm, die Komfort und Sicherheit bieten. Und das haben wir in dem geschafft, dass wir den des gedreht haben. Man sieht, dass hier vorne ist alles frei. Wir haben hier keine Küche mehr, die im Weg ist. Ähm, der komplette Funktionsblock wurde gedreht und beherbergt eigentlich alles, was man braucht. Also wir haben ein innenliegendes Klo, wir haben eine Riesenküche, wir haben einen riesen Kühlschrank, wir haben ganz viel Stauraum. Ähm, wir haben eine Außendusche, wir haben ein Waschbecken, wir haben Frischwasser, wir haben Abwasser, wir haben eine Heizung, also wir haben alles, was man braucht. Wir haben äh, bis zu fünf Sitzplätze mit Isofix, mit Anschnallgurt, mit Rückenverstellbarer Lehne. Wir haben bis zu fünf Schlafplätze, ähm, also eigentlich ein echtes Familienauto, sozusagen endlich mal campen mit der Großfamilie. Ähm, ich fange jetzt hier mal an ja. äh, mit der Küche. Das hier ist unsere Küchenklappe, man klappt es auf und hat dann hier, man sieht es schon, wahnsinnig viel Platz und einen Kocher oder optional noch einen zweiten. Das kann man sich aussuchen, wie man möchte. Das regelt dann auch den Preis ein bisschen. Das sind so die Stellplätze, die man drehen kann. Hier unten haben wir den riesigen Kühlschrank. Der hat 80 Liter. Optionales Gefrierfach. Das kann man auch rausnehmen. Für die, die dann brauche ich nicht im Urlaub, aber auf jeden Fall super viel Platz, um da auch ordentlich was unterzubringen. Strom oder Gas? Das ist ein Kompressorkühlschrank, der läuft über die Batterie oder natürlich über Landstrom, ist super sparsam, ja. keine Abgase mehr. Also echt ein cooles Teil. Super! Unsere Schubladen sind alle mit Vollauszug, alle mit Innenschublade, also maximale Platzausnutzung, alles mit Softclothes, also auch noch wahnsinnig gute Qualität. Die Schlösser liegen hier innen. Ähm, super versteckt und super praktisch. Also wenn zu ist es zu und sonst sieht man nichts. Unsere Gasflasche für den Kocher ist hier unten drin. Das ist eine kleine 3-Kilo-Gasflasche, die ist nur zum Kochen da. Die reicht auf jeden Fall ewig. Ihr genau. habt eine Dieselheizung verbaut, gell? Genau, wir haben eine Dieselheizung, die sitzt hier unter Auto. Ja, ähm, das ist eine Bebasto-Heizung, die ist programmierbar, das ist eine Standheizung, die heizt den Boden von unten durch die Abwärme und den Abwassertank durch die Abwärme, also winterfeste noch. Super. Ähm, ich mache hier weiter mit dem Klo. Hier ist unsere Klo-Kiste. Das funktioniert so, dass ich quasi hier draufstehen kann und ins weggehen gehen kann. Kinder können hier draufstehen, Hände zu waschen, um Zähne zu putzen. Ich mache auf und finde das border Potty. Okay. Genau. Das ist dann Drauf sitzen, Vorhang zu jetzt Hier ist unser Waschbecken, wir haben ein Waschbecken, wir haben den Frischwassertank hier drunter, der fast 60 Liter befüllt wird das Ganze von hier. Man nimmt den Schlauch in den Einfüllstutzen und voll machen. Man kann die Klappe aufmachen und den Tank rausnehmen oder einfach putzen. Er ist zugänglich, da passiert nichts mehr, da schimmelt nichts mehr, da gammelt nichts mehr, das ist einfach alles safe. Wir haben eine Außendusche, also abmachen, nach außen geben, Shampoo drauf, los geht's, das ist unsere Durchklappe. <lacht> oder, wenn du Lust hast, machst Party. Genau, oder die Durchreiche für Dränke, genau. das Bier. Schatten auf der anderen Seite genau. des Autos, kein Problem. Dann arbeiten wir ganz viel mit Taschen. Also wir haben hier unsere Badtasche und auf der anderen Seite die Küchentasche. Das ist eigentlich so gedacht, ich nehme die raus, man kann die hier lösen, im Bad zu Hause packen in den Camper hängen und losfahren. Oder unterwegs rausnehmen, zur Dusche laufen, duschen und wieder reinhängen. Also es hat alles so ein bisschen seinen Platz. Wir haben versucht, den Platz komplett auszunutzen. Wir haben überall auch diese Netze in den Verkleidungen verbaut. Und auch hier oben diese Netze. Ähm, dann diese, diese Kederschienen mit kleinen ähm, Gimmicks, wo man einfach Dinge praktisch verstauen kann. Ähm, genau. Wo machen wir weiter? Die Oberschränke noch mehr Stauraum. Unsere also Oberschränke sind alle ohne Rückwand. Das heißt, wir haben kein Problem mehr mit Schimmel. Es ist alles gut durchlüftet und wir haben einfach wahnsinnig viel Platz. Ja. Unter den Oberschränken haben wir auch diese Netze, wo man einfach praktische Dinge, Bücher, Handy, Kuscheltiere, Schnullis, keine Ahnung, alles was das Herz und Gerd verstauen kann. In den Oberschränken ist immer auf einer Seite sind USB-Steckdosen, auch für den einen oder anderen ganz praktisch, weil man das Kabel durch die Schlitze durch, nach unten, Handy rein fertig. Genial. Ähm, oder man sieht es nicht. Kann man man. sieht nicht, genau. Dann haben wir auch hier in den Ausschnitten die Taschen. Das kann sich jeder ein bisschen konfigurieren, wie er möchte. Also du kannst da auch ein Fenster haben, wenn du das willst. Oder hier kein Fenster und dafür eine Tasche. Unsere Fliegennetze funktionieren mit Magnet. Das wird einfach dran gepinnt, ein bisschen reingestoppt. Hat den Vorteil dass es nicht mehr kaputt gehen kann also auch wenn ich da mal mit dem Fuß reingehe oder mit der Bettdecke oder mit dem Kopfkissen oder Kinder was dann, bei Kindern immer mal genau, wieder passiert, was ganz passiert <lacht> dann ist da nichts dann geht da nichts kaputt ne? das einzige was passieren kann ist dass eine Mücke reinkommt weil die irgendwie einen Zugang findet ja ähm, ja ich weiß auch nicht es ist so viel und da äh, so ja, genau, genau das Dach für die Kinder und den Tisch also genau. ich glaube der Tisch da streitet sich ja die Community ich finde es genial genau. andere also der Tisch ähm, alle sagen boah der ist ja stabil ja, der ist stabil der hat einfach keinen Tischbein, dadurch ja. hast du die Möglichkeit, hier auch wirklich mal reinzurutschen. Und auch wenn hier noch ein dritter Sitz ist, du hast einfach Platz, du kannst ihn wirklich benutzen. Ähm, hier kann ein Hund drunter liegen, der, der, der ist einfach nichts mehr, was stört oder was klappert. Der hängt hier gut und wenn ich den nicht brauche, dann klappe ich den hoch, hänge den hinten aus, mache den los und tue ihn in die Schiebetür. In die Schiebetür? In die Schiebetür. Da, da gibt's ah, da gibt es einen Haken, da kannst du es reinhängen. Da ah, das ist ja cool. Ist und das sind ja auch keine fünfsigen Bänder, das, ja, ist, schon das ist schon was Gescheites hier. Ja. Ähm, und dann habt ihr. Wir haben das Schlafdach, hier steht eigentlich die Leiter, mit der kommt man ins Schlafdach, die ja. haben wir jetzt nicht da wegen der Messe. Und, und hier ähm, habt ihr habt da auch noch das Staufach, was ich ja immer wichtig finde genau. für Jacken und so einen Scheiß. Hier kommt noch ein Netz rein von unten, ah, das ja, ist noch okay. nicht da, dafür hat die Zeit nicht mehr gereicht, aber das kommt da noch rein, dann hast du quasi da wirklich Platz. Und du Gut. siehst alles von unten, es verschwindet nichts mehr äh, im Nirvana, du kommst da immer ran. Gut. Das Schlafdach bietet zwei weitere vollwertige Schlafplätze, ähm, ist auch eine Eigenentwicklung, es ist sehr leicht und ein bisschen geräumiger als die anderen und ähm, hat USB-Steckdosen und Licht. Okay, genau. und die Wärme steigt nach oben, das heißt... Die Wärme heißt, steigt es nach oben, genau, man kann das natürlich von außen noch mit, da gibt es so ähm, Matten, die man das noch isolieren kann für den Winter. Aber eigentlich ähm, müsste das so funktionieren. Ich denke, dank dir Steffi, das hast du super gemacht okay. und äh, ganz spannend. Ich Danke hätte schön. das gar nicht alles entdeckt. Super, viel Spaß noch. Danke. Ciao. Rocket Camper stellt neu sein neues Fahrzeug vor auf der CMT 20. Neue Lösungen, die auch schon für heftige Diskussionen in der Community ges äh, gesorgt haben. Also besonders hier dieser Tisch. Ich finde es toll, dass du endlich mal keinen Fuß hast und das ganze auch noch ganz stabil hängt und du kannst ihn auch schnell wegklappen. Hier ähm, die Innovation ist einfach, dass die Küche, der Küchenblock quergestellt wurde und sich mitten im Fahrzeug befindet. Du hast da eine L-Küche mit Kühlschrank, Schrankraum, Kocher, Potter, Potty ist da unten drin und Waschbecken und hier geht's ins Bett, kannst du abteilen mit einem Vorhang und du hast hier eine richtig große Liegefläche. Was man jetzt hört, da sind die Kollegen, die wollen hier auch filmen und die Tasche, die Taschen sind auch bei Rocket Camper so das absolut Neue. Die kannst du zu Hause packen und dann finden sie überall im Auto seinen Platz und sind auch vernünftig äh, verbaut. Überall im Fahrzeug siehst du diese Kleinigkeiten, diese wunderschönen. Der Rocket Camper ist ein ganz spannendes Fahrzeug. Ihr solltet euch das unbedingt mal anschauen, steht auf der CMT in Halle 10. Liebe Steffi, ganz lieben Dank für deine Roomtour. Mein Daumen ist oben. Hallo, ich bin Katja und ich bin unterwegs im Kastenwagen zusammen mit meinem Mann und ich blogge als HINFAHREN, also www.hin-fahren.de. Bei mir findest du tolle Reiseberichte und Tipps zu Kastenwagen und Wohnmobil und natürlich zum Camping, weil das mache ich schon über 50 Jahre lang, auch wenn man es mir nicht ansieht. Tschüss.